Maisemmerl ist ein Zustellungsdienst, welcher Backwaren frisch vom Bäcker mit Elektroautos an private Haushälte liefert. Durch die nachhaltige E-Mobilität leisten wir schon heute den Beitrag für morgen, weil wir sauberen Strom verwenden zum Fahren und vermeiden dadurch die CO2-Ausstoßung. Durch die Technologie im Internet können wir sehr nachhaltig unseren Service bieten. Man bestellt bei uns online und wir versuchen durch die Vorbestellung der Backwaren so wenig Abfall, wie es nur geht, zu produzieren. Ja, Ganz wichtig, dass die Technologie bei der E-Mobilität noch weiterkommt, weil durch schnellere Ladestationen werden die natürlich viel besser genutzt. Die Natur ist für mich wichtig, da ich, wenn ich in der Natur unterwegs bin, entspannen kann und ich dadurch wieder sehr viel Kraft tanke. Für mich ist zu Hause ein Zusammenspiel aus verschiedenen Gefühlen, wie zum Beispiel vertraute Personen, Gerüche vom Backwaren, wie es bei der Oma und bei der Mutter war. Ein sehr vertrauter Song. Das ist für mich zu Hause. Es ist wichtig, dass es bewusste Menschen gibt, weil sie als Vorbildsfunktion dienen und man vielleicht dann selbst den Gedanken fasst, warum wäre ich nicht genauso. Und wo ich heute schon in der Zukunft lebe, ist, dass man ständig denkt, wie kann man es noch ein bisschen verbessern, damit es noch reibungsloser läuft. Und es ist für mich ganz wichtig, dass die nächste Generation genauso aufwachsen wie mir, so schön, wenn wir alle zusammen helfen, dann schaffen wir eine bessere Zukunft.